verstehe, dass Menschen verunsichert sind, ob sie bei einer der wichtigsten Entscheidungen im Leben, nämlich der Partnerwahl, einen Fehler gemacht haben. Es macht mich traurig, wenn ich immer wieder sehe, wie sich Menschen durch eine selbsterfüllende Prophezeiung unglücklich machen. Denn die ständige Fehlersuche in der Beziehung führt zwar angstläufig dazu, dass man fündig wird. Ja, und es macht mich ärgerlich, wenn ich sehe, wie in den sozialen Medien die Angst vor einem schädlichen Partner geschürt wird, wodurch Menschen immer misstrauischer gegenüber ihrem Partner werden, bis ihr Überprüfen, ob sie vielleicht doch den Falschen gewählt haben, dazu führt, dass sie tatsächlich den Partner zu einem Unguten machen. Deshalb ist es mir ein Anliegen aufzuklären, dass man viel besser seine Partnerwahl überprüft, wenn man die positiven Momente sammelt. Auch in diesem Fall wirkt die selbstervörende Prophezeiung. Nur diesmal wird man immer mehr Gründe finden, warum man die richtige Partnerwahl getroffen hat. Aber ich will das nicht unterschlagen, kann man auch zum Schluss kommen, dass es nicht ausreichend schöne Momente gibt und man einen Schlussstrich ziehen muss. Doch in diesem Fall hat man nicht durch eigene falsche Haltung selbst das Ende herbeigeführt.